In BigBlueButton ist es möglich, Breakout-Räume zu erstellen. Dieses sind separate Räume für Gruppenarbeit innerhalb einer Webkonferenz. Jeder Breakout-Raum ist dabei wie ein eigenes Meeting mit all seinen Funktionen, also Chat, Video, Bildschirmfreigabe, Präsentationen, Whiteboard und Umfragen. Es können eine variable Anzahl an Räumen erstellt werden, jedoch maximal acht, und je Raum kann eine variable Anzahl an Teilnehmern sein. Der Moderator kann die Teilnehmer auf die Räume verteilen oder automatisch zuweisen lassen. Für die Nutzung der Breakout-Räume wird eine Zeit vorgegeben und nach dieser werden die Teilnehmenden automatisch wieder in das Hauptmeeting geleitet. Breakout-Räume können in der Lehre genutzt werden, um Gruppenarbeiten durchzuführen oder auch erstmal um in kleinen Gruppen Ideen zu sammeln oder auch Gruppendiskussionen durchzuführen. Die Vorteile sind, dass die Gruppen dabei kleiner sein können als im großen Hauptmeeting und es einfacher ist, ähm, Aufgaben zu lösen und zu verstehen. Die Studierenden lernen so aktiver, dass sie mehr miteinander kommunizieren können. In Breakout-Räumen ist es möglich, dass die Studierenden dann den Dozierenden um Hilfe bitten und dieser dann den Raum betritt und sozusagen weiterhilft. Nachteilig ist, dass gerade hier in Big Blue Button den Studierenden noch der Umgang damit fehlt und es dazu vielleicht auch zu einer inaktiven Mitarbeit führt. Auch ist zu bedenken, dass jedes Mal, wenn man einen neuen Raum betritt, also in einen Breakout-Raum geht oder auch zurück ins Hauptmeeting kommt, man den Echo-Test neu durchlaufen muss und damit etwas Zeit verloren geht. Und es ist leider auch schon vorgekommen, dass Personen, die aus einem Breakout-Raum zurückkommen, kein Audio haben und dann die Konferenz einmal verlassen und wieder neu beitreten müssen. Auch dadurch kann Zeit verloren gehen. Wir schauen uns nun an, wie man Breakout-Räume erstellen kann. Dazu müssen sie Moderatorenrechte haben. Klicken Sie auf das Zahnrad neben Teilnehmer und wählen Sie hier Breakout-Räume erstellen aus. In dieser neuen Ansicht können Sie nun alle Einstellungen konfigurieren. Zunächst wie viele Räume Sie erstellen wollen, zwischen 2 und 8, und dann wie lange die Gruppenarbeit dauern soll. Hier können Sie mit Minus und Plus die Zeit verringern und erhöhen oder einfach direkt die Zeit eintragen. Wenn Sie die Studierenden automatisch auf die Räume verteilen wollen, können Sie nun zufällig anordnen klicken. Falls Sie möchten, dass die Teilnehmer sich in Raum selber aussuchen können, müssen Sie hier ein Häkchen setzen. Dies ist zum Beispiel praktisch, falls Sie je Raum ein Thema bearbeiten wollen und dies vorher irgendwo bekannt geben. Also in Raum 1 wird Thema X bearbeitet, in Raum 2 Thema Y. Hier ist es leider nicht möglich, die Räume umzubenennen, deswegen müssen Sie es vorher ansagen. Wenn Sie die Teilnehmer selbst auf den Räume verteilen wollen, können Sie das, indem Sie sie anklicken und auf den anderen Raum verschieben, also per drag and drop zuordnen. Sie selbst sollten nicht zugewiesen bleiben, damit Sie im Hauptmeeting bleiben und nicht direkt in einen Kleingruppenraum mitgehen, außer Sie wünschen sich das. Wenn Sie nun oben auf Erstellen klicken, werden die Breakout-Räume direkt angewendet. Das heißt, die Studierenden erhalten sofort eine Nachricht, ob Sie jetzt in den Kleingruppenraum wechseln möchten. Ich mache das jetzt einmal. In der linken Seite sehen Sie nun, dass ein neuer Tab hinzugekommen ist, ein neuer Reiter Breakout-Räume. Und hier sehen Sie jetzt alle Räume aufgelistet und können diesen Räumen beitreten, entweder ganz allgemein oder auch nur mit Audio. Das heißt, dann können Sie da drin nicht sprechen. Darunter sehen Sie, wie lange die Breakout-Räume noch andauern oder Sie können ad hoc alle Breakout-Räume beenden. Dies passiert jedoch wirklich direkt. Das heißt, auch Studierende, die gerade mitten drin sind, etwas zu schreiben oder zu sagen, werden direkt zurückgeholt. Sie sollten, solange Sie hier in diesem Meeting sind, den öffentlichen Chat auch im Auge behalten, da Studierende in diesen Tab wechseln können, um einen Hilferuf sozusagen zu senden, also zu sagen, in welchem Raum Sie sind und dass Sie gerne Unterstützung brauchen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen gleich noch. Ich klicke jetzt wieder zurück auf Breakout-Räume und ich stelle mir jetzt vor, dass ähm, die Frau Musterfrau gerne Hilfe braucht und möchte dem Raum beitreten. Dazu wähle ich hier Raum 1 beitreten aus. Es öffnet sich ein neuer Tab und ich werde gefragt, wie ich an der Konferenz teilnehmen möchte. Ich wähle jetzt einmal mit Mikrofon aus und dann erscheint wieder der Echotest, ob ich mich selber höre. Und dies wird jedes Mal erscheinen, wenn Sie in einen neuen Raum gehen, da jedes Mal abgefragt wird, ob Sie mit Mikrofon oder nur mit Kopfhörern beitreten möchten und es wird jedes Mal getestet, ob Ihr Mikrofon funktioniert. Dass Sie jetzt in Raum 1 sind, sehen Sie daran, dass oben neben Testmeeting ähm, die Nummer des Breakout-Raumes steht. Ganz oben sehen Sie auch die verbleibende Zeit. Wenn diese auf eine Minute kommt, erscheint eine Warnung und alle Studierenden wissen, dass die Breakout-Raumzeit bald zu Ende ist. In den Breakout-Räumen wird jeweils die aktuelle Folie, die im Hauptmeeting angezeigt wird, angezeigt. Es ist jedoch auch möglich, dass hier eigene Präsentationen hochgeladen werden. Sie können nun hier in dem Meeting alles, was Sie sonst auch in den normalen Meetings können. Und alle, die in einem Breakout-Raum sind, haben sozusagen Moderatorenrechte und können damit den Präsentator selbst an sich nehmen und dann zusammenarbeiten. Wenn Sie nun wieder in das Hauptmeeting zurück wollen, sehen Sie, dass oben ja zwei Tabs offen sind. Einmal den Raum, in dem wir jetzt aktuell sind, der Breakout-Raum, und daneben das Hauptmeeting. Ich klicke jetzt einmal darauf und ich sehe, ich bin jetzt so in dem Hauptmeeting wie eben gerade ähm, und kann ich hier im öffentlichen Chat jetzt auch wieder Nachrichten lesen. Das meinte ich vorhin, dass die Studierenden hier jederzeit reinschreiben können, weil auch diese immer beide Meetings offen haben. Das Hauptmeeting, in dem sie sozusagen nicht mehr richtig anwesend sind und das Untermeeting, in dem sie gerade arbeiten. Dazu muss man das Konzept hinter BigBlueButton verstehen, dass jedes Meeting daraus besteht, dass man mit Ton, also das Mikrofon, Lautsprecher und Kamera anwesend sein kann. Das heißt, es wäre möglich, dass ich jetzt in diesem Hauptmeeting meine Kamera einschalte und dann aber in das Untermeeting gehe und hier Mikrofon und Audio anhabe. Dieses Konzept zu verstehen ist dafür wichtig, dass, wenn Sie jetzt beispielsweise zurück in das Hauptmeeting wechseln und sich entscheiden, jetzt auch noch in Raum 2 beizutreten, also Sie sehen, Sie sind bereits in Raum 1 und betreten jetzt auch noch Raum 2, dann öffnet sich ein noch weiterer Tab und auch hier kann wieder ausgewählt werden, ob man zuhören möchte oder mit Mikrofon beitreten. Ich trete jetzt hier auch einmal mit Mikrofon bei. Und nun sehen wir, ich bin hier mit Audio und Mikrofon, aber ohne Kamera. Und in dem anderen Raum, in dem ich eben gerade war, bin ich auch noch mit Mikrofon und Audio. Das heißt, gerade wäre es so, dass ich sowohl die Studierenden aus Raum 1 als auch die Ra Studierenden aus Raum 2 höre, die sich aber gegenseitig nicht. Wir empfehlen einfach immer, den Raum, den Sie verlassen möchten, auch oben durch das X zu schließen und nicht nur den Tab zu wechseln. Ich bin nun also gerade in Raum 2 zusammen mit Max Mustermann und kann jetzt hier arbeiten. Und wenn ich wieder zurück ins Hauptmeeting möchte, schließe ich einfach diesen Raum 2 und kann nun hier auswählen, ob ich in einen anderen Raum gehen möchte. Falls es bei Ihnen nicht möglich ist, einen Raum zu betreten, achten Sie darauf, dass im Browser die Pop-Ups erlaubt sind. Das heißt, manche Browser wie Firefox oder Edge unterbinden es zunächst, dass BigBlueButton eigene Fenster öffnen kann und dies müssen Sie dann erlauben. Wenn Sie möchten, dass die Studierenden ihre Arbeit aus den Breakout-Räumen mitbringen können, sollten Sie diese bitten, einen Screenshot von den erstellten Whiteboards oder Kopien der erstellten Notizen zu machen. Dies sollte jedoch früh genug erscheinen, da man wie gesagt direkt nach Ablauf der Zeit automatisch in das Hauptmeeting zurückgeholt wird. Also es ist dann keine Zeit mehr oder nicht mehr möglich, zurück in den Raum zu gehen, um die Ergebnisse noch von dort zu kopieren. Ich sehe jetzt das Erika Musterfrau in Raum 1 ist und Max Mustermann in Raum 2 ist und möchte nun alle Breakout-Räume vorzeitig beenden. Auch ich werde nun noch einmal gefragt, wie ich an dieser Konferenz teilnehmen möchte. Ich wähle wieder mit Mikrofon aus, da das Hauptmeeting jetzt sozusagen nochmal neu gestartet wird, dadurch, dass alle wieder zurückkommen. Nun sind alle Studierenden wieder mit dem Hauptmeeting und es ist möglich, später wieder eine neue Breakout-Raum-Session durchzuführen.